Es hätte so perfekt sein können. Eine Woche nach dem Release von Helene Fischers neuer Single, »Vamos Amate«, feierte Florian Silbereisen seine große Schlagerstrandpartie. Bis spät in die Nacht warteten die Fans darauf, dass die Blondine endlich ihr Silbereisen-Kommeback feiern würde. Pustekuchen. Helene tauchte nicht in Gelsenkirchen auf. Kommt Helene Fischer nach Leipzig? Nun stellt man sich die Frage, ob sie jemals wieder bei Florian Silbereisen auftreten wird? Eine Antwort darauf könnte es bald geben. Am 4. September, 20.15 Uhr, folgt die nächste große Silbereisen-Show mit dem Titel Schlager-Challenge 2021 Der ganz große Traum. Laut Insider-Informationen wird die Sendung in Leipzig stattfinden. Für eine Sängerin oder einen Sänger kann sich mit der Schlager-Challenge 2021. Das gesamte Leben ändern. Denn bei Florian Silbereisen kann, der ganz große Traum, in Erfüllung gehen, der alles, was bisher war, auf den Kopf stellt. Natürlich mit vielen Stars. Hits und Überraschungen, heißt es in einer ARD-Mitteilung. Beatrice Egli, Roland Kaiser, Melissa Naschenweng. Haut Carpendale und Andy Borg sollen unter anderem dabei sein. Und was ist mit Helene Fischer? Bislang gibt es noch keine Hinweise, dass sie bei Florian Silbereisen singen wird. Kuriose Show folgt im Anschluss. Vielleicht folgt ihr großer Auftritt ja im Anschluss. Denn um 23.40 Uhr läuft die 15-minütige Sendung, Schlager-Challenge 2021. Der ganz große Traum wird wahr. Statt in der ARD wird diese Show im MDR ausgestrahlt. Wird dort der große Helene-Auftrittstraum endlich wahr? Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass ein mögliches fischer komme im kleineren MDR gezeigt wird, und das zu so einer späten Sendezeit. Eine Woche später, 10. September 20.15 Uhr, läuft eine weitere silbereisen im MDR. Schlager oder N. XXX. Bereits im März feierte die Spielshow Premiere. Mit dabei waren damals unter anderem Ute Freudenberg, Beatrice Egli, Giovanni Zarella sowie Ramon Roselli. Details zur Gästeliste wurden noch nicht offiziell angekündigt. Auch hier kann man davon ausgehen, dass Helene Fischer nicht an dieser ungewöhnlichen Ratesendung teilnehmen wird. Nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Fans können es kaum abwarten, Helene Fischer veröffentlicht Details zum neuen Album. Kassel. Das Warten hat ein Ende. Helene Fischer-Fans warten schon sehnsüchtig auf neue Musik von dem Schlagerstar. Es war bereits bekannt, dass sie schon länger an neuen Songs arbeitet. Doch jetzt gibt die Sängerin einige Details zu dem nächsten Album bekannt. Sie sei überglücklich, diese Nachricht endlich mitteilen zu können, schreibt Fischer auf Instagram. Ihre neue Platte trägt den Namen Rausch und wird am 15. Oktober offiziell erscheinen. Fühle mich wie im Rausch, Helene Fischer gibt neues Album bekannt. Ich fühle mich wie im Rausch. So könnte man die letzten Monate wirklich beschreiben, erklärt das Popsternchen in ihrem Post. Der Titel ihres neuen Albums spiegele demnach ihre jetzige Sinnes- und Geisteszustand wider. Sie sei noch nie so klar und aufgeräumt gewesen wie zum aktuellen Zeitpunkt, heißt es weiter. Die 37-Jährige habe in der Vergangenheit den Eindruck gehabt, dass ihr aufgewühlter Kopf keine Ruhe gab. Ich hatte teilweise eine vernebelte Wahrnehmung. Wie ich mich auf diesen musikalischen Einklang mit mir selbst begeben soll. Bis jetzt, Song für Song der neuen Platte habe für sie eine Erfüllung gebracht und Sinn ergeben. Wie Watson.de berichtet, gibt es bereits Gerüchte, dass auf dieser zudem ein neuer Musikstil zu hören sei. Dazu äußert Fischer sich bislang nicht, inwiefern dies stimmt, wird sich ab Oktober zeigen. Erst vor kurzem veröffentlichte sie, Vamos Amate, zusammen mit dem Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi, der 2017 mit dem Welthit »Despacito« internationalen Erfolg hatte. Der Klang dieses Songs hebt sich deutlich von den vorherigen Hits ab und neben Deutsch singt die Schlagerkönigin zudem auch auf Spanisch. Neues Album mit freizügigem Cover. Helene Fischer begeistert ihre Fans. Zu dem Text enthüllte Helene Fischer erstmals das neue Cover von »Rausch«, welches im Netz für reichlich Aufruhr sorgt. Denn das bietet viel nackte Haut. Das Bild zeigt die, atemlos, Sängerin ausschließlich in einem weißen Slip, BH und einem langen Bläser. Ihre Fans reagieren begeistert und lassen ihrer Freude freien Lauf. Ich sterbe schon bei dem Coverbild, schreibt eine Nutzerin. Ich kann es kaum erwarten, und die schönste Nachricht des bisherigen Jahres, heißt es in den Kommentaren. Alleine die Ankündigung des neuen Albums scheint ihre Anhängerinnen und Anhänger bereits in Ekstase zu versetzen. As, Sternchen ist ein Angebot von Ippen, Media.